Machtübernahme durch die Taliban. Interview mit Christoph Hörstel. Die Berichterstattung der Mainstream-Medien von den Ereignissen aus Afghanistan war und ist für viele Menschen erschreckend und verstörend. Es gab chaotische Bilder vom Flughafen in Kabul. Man sah, wie tausende ehemalige US-Angestellte den Flughafen stürmten, um das Land zu verlassen. Nachdem die Taliban spielend leicht und ohne Blutvergießen das Land eroberten, titeln deutsche Staatsmedien, dass nun auch Frauen, Dolmetscher und falsche Muslime um ihr Leben fürchten müssten. Doch ist das wirklich so und warum gibt die Weltmacht USA plötzlich dem Gegner alle Karten in die Hand, den sie doch zuvor 20 Jahre lang bekämpft hat? Wie schätzen Nahostexperten und Afghanistan-Kenner die Geschehnisse ein? der Afghanistan-Experte und Politikwissenschaftler Dr. Sarayudin Rasouli. Die Antwort ist das eine. Die Amerikaner haben ein Regime installiert 2001, das nach und nach zu so einem korrupten Regime entwickelt hat. Die Korruption ist in Afgan Afghanistan, ich glaube, in der ganzen Welt die erste Nummer eins der korrupten Länder. Damit haben die Bevölkerung ihre Vertrauen zu der Regierung verloren. Ich habe in Afghanistan, ich fliege jetzt jedes Jahr zweimal nach Kabul, habe ich das in Erfahrung gebracht, dass die Bevölkerung äh, schon vor dieser jetzigen katastrophalen Situation sich an die taliban Gerichtsbarkeit gewandt haben, an die Taliban-Behörde gewandt haben, wenn sie etwas verloren haben, wenn sie einen Streit hatten, wenn sie ein Grundstück Grundstückstreit hatten. Sie sind nicht zur afghanischen Regierung, zunehmend nicht zur afghanischen Behörde gegangen, weil sie das Recht zum Unrecht, Unrecht zum Recht erklärt haben, aber damit sie Geld bekommen. Der Experte für Sicherheitsfragen in Nahost, Christoph Hörstel, äußerte sich ebenfalls zu den Ereignissen. Er sieht das propagierte Chaos, das die Medien zurzeit für Afghanistan erklären, nicht als die aktuelle Realität, sondern als den eigentlichen Plan. Wie Roosevelt bereits sagte, in der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es so geplant war. Hören Sie dazu nun Christoph Hörstel im Interview, das er am 16. August 2021 dem iranischen Sender Pause Today gegeben hat. Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schrocken. Ja, vielen Dank. Herr Hörstel, Afghanistan äh, ist wieder seit einigen Tagen in einer ungewissen Zeit. US-Truppen und andere ausländische Truppen waren etwa 20 Jahre lang in äh, diesem Land. Ziel dieses Einsatzes war Terrorbekämpfung. Wie entfernt ist man heute von diesem Ziel, Herr Hostel? Ja, lieber Herr Schockney, Sie sagen das so freundlich. Ziel des Einsatzes war Terrorbekämpfung. Das, ehrlich gesagt, halte ich für ein Gerücht. Ziel dieses Einsatzes war niemals aus meiner politischen Analyse heraus Terrorbekämpfung. Das hat Washington vielleicht behauptet, das hat äh, die ISAF behauptet, äh, das haben Washingtons Verbündete, die sich da mit Truppen ungebeten in Afghanistan eingenistet haben, das haben die behauptet. Sie haben ja auch behauptet, Osama Bin Laden habe aus den Bergen äh, Afghanistans heraus das komplizierteste Multi-Attentat der Menschheitsgeschichte gemanagt. Auch Blödsinn natürlich. Das hat die CIA wunderschön selber organisiert und das war ein wunderbarer Vorwand, um die ganze Welt mit einem Krieg gegen Terror zu überziehen. Äh, und die erste Folge davon war, dass in 15 Staaten, wo die USA bisher keine Militärpräsenz hatten, im Nachgang zu diesem selbst gebastelten Attentat vom 11. September 2001 die USA dann eine Militärpräsenz errichten konnte und einer von diesen Staaten war Afghanistan. Und das sind die Dinge, um die es ging und da ging es um strategische Dinge, da ging es darum, ihr Land einzukreisen, da ging es darum, auf jeden Fall sicherzustellen, dass China und Iran keine Doppelpipeline zwischen ihren beiden Ländern legen, und damit China in die wirklich äh, erfreuliche Situation gekommen wäre für China, nämlich äh, zwei so wunderbare Rohstofflager wie Russland und Iran in seiner äh, mittelbaren und unmittelbaren Nachbarschaft zu haben und dadurch diese wunderbaren Rohstoffvorkommen äh, bezahltermaßen Ausbeuten helfen zu können. Das ist der hauptsächliche Hintergrund gewesen, die Doppelpipeline-Frage. Hier hatte ja, hatten ja die USA ein konkurrierendes Modell. So Und nachdem wir also nun wissen, äh, dieser, äh, diese Story ist gelogen, äh, können wir uns überlegen, wie weit sind sie denn mit ihrer tatsächlichen Agenda. Und da kann man nur sagen, ne, die USA und ihre Verbündeten haben sich in seltener Dummheit äh, in Afghanistan aufgeführt. Man hätte das ja auch so machen können, dass sich daraus Freundschaft entwickelt. Das war meine Idee. Und die richtet sich dann hoffentlich gegen gar niemanden. Aber das sind alles so Ideen von netten Menschen wie mir. Die werden in der Schurkenpolitik nicht gerne gehört und gesehen. Und deswegen hatte ich da auch keinen langen Stand. 2007 war ich raus aus der deutschen Gesellschaft, was äh, im Grunde mein Urteil über den Afghanistan-Einsatz anging. Und alles, was jetzt passiert ist, habe ich also vor genau 14 Jahren vorausgesagt. Nicht, dass mich das freut, aber das ist die Tatsache. Und die USA werden auf lange Zeit sich in der Region nicht mehr sehen lassen können. Einfach deshalb, weil sie sich noch immer und bis heute daneben benehmen. Und was jetzt passiert, dass die ganzen Botschaften geräumt werden, das lässt auch nichts Gutes ahnen nach Abzug ausländischer Truppen rückten die Taliban nach und eroberten einen Bezirk nach dem anderen und eine Stadt nach der anderen, sowie eine Provinz nach der anderen. Meist gab es keinen Widerstand. Und ja, nun ist die Frage, äh, wie erklärt äh, sich das, dass die afghanische Nationalarmee das Feld ohne jeden nennenswerten Widerstand räumte? Ja, das ist, äh, da kann man alles wunderbar in meinem Buch Sprengsatz Afghanistan von 2007 nachlesen, wie das kommt. Die afghanische Armee war immer eine Armee auf dem Papier. Für die obersten der afghanischen Armee war die ganze Armee eigentlich nur ein gewaltiges, wunderschönes Vehikel, um sich ungeheuerlich zu bereichern. Bereits 2007 habe ich geschrieben, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit mehr als die Hälfte des afghanischen Regierungskabinetts sich in Dubai befindet, um die gestohlenen Millionen zu zählen und anzulegen. Das äh, sind die traurigen Tatsachen. So, und dann hat man also so eine Papierarmee geschaffen, äh, von der tatsächlich Joe Biden noch gesagt hat, die sei 300.000 Mann stark, das ist ein Witz. Die hatte nicht 30.000 Mann, äh, die sie tatsächlich einsetzen konnte. Es waren einige Tausend, die wirklich, wie soll man sagen, äh, in dem Ruf standen, militärisch etwas bewegen zu können, Eliteeinheiten. Äh, und die haben auch was bewegt, äh, aber die können natürlich nicht, äh, wie soll man sagen, die Taliban aufhalten, das ist ein Witz. Das hat man in der Armee überall gewusst. Die Afghanen sind große Realisten. Und wenn man mit ihnen, äh, wie soll man sagen, ohne Zeugen spricht und ohne, dass sie Angst haben müssen für ihre Meinung, wie soll man sagen, bestraft zu werden, dann sprechen sie auch sehr offen. Und es war immer vollkommen klar, ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, 2007, äh, Stand der berühmte Karzai, der gemeint hat, er muss jetzt so eine Art Übergangsrat bilden, äh, da haben die Taliban nicht mal drauf gehustet. Ja, Das ist denen völlig egal. Die sind einfach weitergegangen reden nicht mit dem, das verstehe ich auch. Also Karzai, äh, wie soll man sagen, galt als Bürgermeister von Kabul in seiner Amtszeit. So weit war das schon, weil er eben draußen im Lande nichts zu sagen hatte. So schnell ging das alles. Und Ashraf Ghani, der, wie soll man sagen, hatte Probleme als Hausmeister seines Palastes, ja. Das sind die, das sind die traurigen Wahrheiten. Die afghanische Armee, da haben viele Armeeangehörige verkauft und geklaut, und haben sich einfach bereichert. ein eine einfache Dienst gerade auch. Tatsächlich und im Wesentlichen haben sich nur zum Dienst gemeldet, wenn sie Lust hatten und die Armee bestand weitgehend auf dem Papier, weil eben die Präsenz gar nicht da war. Schon das fehlte und das alles habe ich damals schon aufgeschrieben. Das hat sich seitdem leider überhaupt nicht verändert und auch nicht verbessert. Und der Hintergrund ist natürlich, dass wenn man einmal ein Regime bastelt aufgrund einer wahnsinnigen, ohne jeden historischen Vorlauf in der Menschheitsgeschichte, eine solche Korruption hat es noch nie gegeben. Aber wissen Sie, ich sage jetzt was fürchterlich Kritisches, aber ich kann es ja nicht ändern. Das ist auch nur ein Spiegel der Korruption in unseren westlichen Regierungen, die Hanebüchen ist. Ja, das spottet jeder Beschreibung. Und klar können solche Typen nichts Ehrliches auf die Beine stellen. Natürlich. Ich meine, die haben versucht, mit mir zu arbeiten und konnten das gar nicht. Ja, der damalige Verteidigungsminister Struck musste mich feuern weil das, was ich in meinem Buch geschrieben hatte, einfach zu revolutionär war für die Bundesregierung. Das konnte die nicht ertragen. Dass sie tatsächlich einige Lehren daraus gezogen hat, ehrt sie, sie haben die Amerikaner dazu gebracht, über Jahre hin, fünf Jahre lang haben sie daran gearbeitet, dass Amerikaner und Taliban an einem Tisch finden. Immerhin. Das ist ja schon mal was für so ein korruptes Miteinander, aber im Wesentlichen, Unfähig einfach sind die westlichen Regierungen im Moment sinnvolle Dinge zu tun und das Versagen in Afghanistan ist so eklatant das schlägt Wellen um den ganzen Erdball. Auch in der deutschen Bevölkerung, dafür werde ich heute noch sorgen. die einzige Provinz die noch Widerstand leistet, ist Panchir im Norden des Landes. Dort Dort hat sich inzwischen unter Anführung des Sohns äh, des ermordeten afghanischen Kämpfers Ahmad Shah Masoud äh, äh, ein Widerstand gebildet. Äh, der gibt an, äh, die Provinz auf jeden Fall zu verteidigen oder verteidigen zu wollen. Mhm. Äh, aber jetzt, äh, wo die Taliban über mehr Waffen, mehr Kampfjets und äh, andere Ausrüstungen äh, verfügen. Äh, sehen Sie überhaupt eine Chance, dass diese äh, noch Widerstand leisten können? Äh, die Chance sehe ich. Ähm, ich kann Ihnen sagen, vor Jahren war ich persönlich bekannt mit mehreren MI6-Agenten, die auch Geld äh, an Ahmad Shah Massoud äh, gegeben haben, äh, persönlich transportiert, darunter eine sehr nette, fähige Krankenschwester, die dann leider gestorben ist, äh, aber nicht im Krieg. Und das sind, ähm, das sind so die Machenschaften. Ja? Der Westen wird jetzt, deswegen sind auch die ganzen Botschaften abgezogen worden, in lauter illegale Aktionen einsteigen um Afghanistan möglichst chaotisch und, wie soll man sagen, uh, unfähig zu halten, in einer geordneten Verwaltung uh, den Bau einer Doppelpipeline von Iran nach China uh, auch nur annähernd beschützen zu können. Darum geht es. Kann Afghanistan ein, eine solche Pipeline wie soll ich sagen, äh, unterhalten, ja ordentlich unterhalten. Das heißt, vor Attentaten beschützen und schauen, dass sie gut gewartet ist und so was Das wird eine der großen Herausforderungen für die Taliban-Verwaltung sein. Ich glaube tatsächlich, dass die militärisch natürlich übermächtig sind, aber eine Weile lang mit entsprechend harter und umfangreicher westlicher Unterstützung kann der Westen solche Widerstandsnester bauen. Aber ehrlich gesagt, das Panjshirtal, das äh, ist für mich gar nicht so interessant. Für mich ist viel interessanter, wie weit die Macht der Dollarsäcke sozusagen in die Taliban äh, selbst hineinreichen. Also wie weit kann, können die USA, kann Washington durch Bestechungen und Versprechungen und, wie soll man sagen, politische entgegenkommen, es schaffen, die Taliban von innen heraus zu schwächen. Das scheint mir ein hochwichtiges Angriffsziel zu sein. Und das ist die Herausforderung, die jetzt offenbar die westlichen Geheimdienste anstreben. Das, das sehe ich so kommen. Und da geht es natürlich auch darum, wie soll man sagen, den Drogen. Export möglichst aufrecht zu erhalten, denn der destabilisiert ja auch Irland. Wunderbar, viel stärker als die CIA das könnte, machen dass die Drogen. Also wird man versuchen, äh, wie soll man sagen, den ganzen Drogenbetrieb aufrecht zu erhalten. Das wird nicht von von Glück gekennzeichnet sein. Die Taliban haben eine Riesenerfahrung, mit diesem Thema umzugehen, eine sehr positive Erfahrung. Vor der Invasion war ja praktisch der Drogenexport nahe Null, auf wenige Tonnen herunter. Also das, das werden die Auseinandersetzungsflächen der nächsten Monate und Jahre. Ja, also auch in Kabul ist ein Rat äh, gebildet worden mit Hamid Karzai, Abdullah Abdullah und Golbedin Hekmatian. Äh, der Rat soll nach eigenen Angaben oder will nach eigenen Angaben äh, dafür sorgen, dass die Übergangszeit ohne äh, Blutvergissen und reibungslos erfolgt. Aber nun die Frage ist, äh, ob die Taliban darin eine Notwendigkeit sehen? Nein, das haben Sie schon dokumentiert. Das sehen Sie nicht, sonst hätten Sie mit den Herren gesprochen. Das haben Sie nicht. Ähm, die, das sind drei Herren, die militärisch keine große Macht haben. Der kräftigste von denen ist immer noch äh, hekmat Yah. Äh, aber der ist äh, weder willens ähm, noch auch letztendlich in der Lage, den Taliban etwas militärisch entgegenzusetzen. hekmat Yah und ich haben darüber Anfang der 90er Jahre gesprochen, als die Taliban aufkamen. Ich weiß noch, ich habe ihn in Yab, als der Ministerpräsident war, besucht und wir haben umfangreich darüber geredet und ich habe ihm damals intensiv geraten, dass wenn der pakistanische Militärgeheimdienst ISI, der für die CIA das ganze Afghanistan-Geschäft traditionell besorgt hat, dass wenn der umgesattelt hat und geht weg äh, vom früheren CIA-Star äh, hekmat zu einer neuen Truppe namens Taliban und rüstet die aus und stärkt die und will die nach vorne schieben, da es sich offensichtlich um Anhänger der islamischen Bewegung handelt, habe ich ihm damals gesagt, würde ich ihm nie raten, das kann ich jetzt ruhig offen machen, weil es 30 Jahre her ist, äh, mh, würde ich ihm nie raten, etwas gegen diese Taliban zu unternehmen, sondern mich möglichst ohne Blutvergießen zu einigen und auch die schweren Waffen, die er damals noch unter seiner Gewalt hatte in seiner Truppe, die ja nicht machtlos war, ähm, viel stärker noch als sie heute ist, ähm, diese Waffen würde ich an die Taliban an seiner Stelle abgeben. Ich würde einfach mich aus dem Geschäft zurückziehen, sozusagen, und den ISI und die CIA machen lassen, wozu sie gerade Lust haben, weil das dagegen sich wehren ja immer nur Afghanen tötet. Die wirklich Schuldigen in Washington erwischt man ja nicht so als Afghane, ja. Und insofern hat es gar keinen Sinn, warum sollte jetzt ein Hisbi-Islami sozusagen Kämpfer, tapfere Kämpfer, gute Muslime der Taliban abschießen? Wofür denn? Da steckt doch gar kein großes Ziel dahinter. Man bedient nur ausländische Machenschaften. Und das, glaube ich, hat ihn überzeugt, Der ist tatsächlich in einem riesigen Konvoi damals dann aus Kabul schließlich abgefahren und hat die Stadt geräumt und ist dann ja äh, auch äh, in den Iran geflohen, jedenfalls zeitweilig, und hat dort Unterschlupf gefunden, bis er dann zurückging und hat sich in die afghanischen Berge zurückgezogen. Das sind unter dem Schutz des ISI. Natürlich. Das, sind, das sind die Dinge, äh, um die es da tatsächlich geht. Die Taliban haben null Veranlassung, mit den drei Herren und äh, ihren Abgesandten zu reden. Ähm, tatsächlich, man wird miteinander Gespräche führen auf unteren Ebenen äh, und da wird, werden die Taliban klar machen, was sie von den drei Herren erwarten, nämlich keinen Verrat und keine verräterische Zusammenarbeit äh, mit dem unterlegenen Ausland, äh, schon gar nicht mit den USA. Das wird das Thema sein und die ne, drei Herren werden klug daran tun, äh, keine Tricks zu versuchen, weil die Taliban eine sehr kurze Zündschnur haben auf dem Gebiet fast das gesamte afghanische Volk ist zutiefst beunruhigt. Zehntausende äh, ne, Menschen sind auf der Flucht. Äh, wer das Land verlassen kann, wird, äh, tut das auch. Wie man äh, immer wieder hört, äh, auch von Afghanen, die sich bereits im Iran befinden und da viele familien auf der flucht äh, man hatte offenbar kein vertrauen in die miliz und die miliz äh, da sie nun äh, an der macht ist braucht aber dieses vertrauen äh, wie kann sie es schaffen das ist ein sehr sehr interessanter punkt der hat auch bereits äh, zu wie ich meine sehr guten und ermutigenden äh, Aktionen seitens der Taliban geführt. Ich will einmal zwei äh, Punkte nennen, mh, oder drei. Zunächst einmal schauen wir uns die letzten 10, 12, 14 Tage an und diesen, wie soll man sagen, diese Blitzübernahme ganz Afghanistans, gar nicht durch Waffengewalt, die war überzeugend. Die Taliban haben bewiesen, dass sie tapfer kämpfen, dass die afghanische Armee ihnen nichts entgegensetzen kann. Und sie haben auch bewiesen, dass sie tatsächlich keine Massaker anrichten. Es gibt keine Nächte der langen Messer, es gibt keine Massenverhaftungen, es gibt keine Massenhinrichtungen, es gibt keinerlei Verfolgung dieser Art. Die Menschen erinnern sich einfach an das, was die Taliban in ihrer ersten Regierungszeit falsch gemacht haben, fehlgeleistet haben. Die Unterdrückung, die es da gab, und das ging ja auch. Äh, eben bis in, das, in die tägliche Verfolgung der Menschen. Nicht? Wir erinnern uns, Taxifahrer hören äh, im Taxi indische Popmusik und dann kommt eine Taliban-Straßensperre. Da kriegt das einer mit, dass da so ein Sender eingestellt ist. Bums, wird der Fahrer verprügelt. Da kommt dann einer mit dem Lineal oder mit dem Messstab und misst nach, wie lang der Bart von dem Fahrer ist. Ähm, und wenn der nicht lang genug ist, gibt es ein paar Schläge mehr. Solche Dinge haben die Bevölkerung natürlich nicht überzeugt, dass das eine gute Regierung ist. Und dazu kam die ausgeprägte Unfähigkeit, eine staatliche Verwaltung zu organisieren. Seitdem hat sich sehr viel getan. Ich will nur an die Schulbauten des ehemaligen Taliban-Botschafters in Islamabad meines Freundes Abdul Salam Saif erinnern, der ja immer in fünf Jahren Guantanamo sich hat foltern lassen, bis seine Haare aufhörten zu wachsen. Und dann von den Amerikanern ein Freiheitsangebot bekam und hat gesagt, ich nehme euer Angebot nicht an, ich möchte von euch ein Schreiben, dass ich vollkommen frei bin in meinen Bewegungen, und in meinen politischen Ansichten und was ich tue, wenn ihr mich freilasst. Und daraufhin saß er noch ein Jahr und musste sich foltern lassen und dann haben die Amerikaner zugestimmt. Und seitdem hat er drei Bücher geschrieben und so weiter, international bekannt. Und statt das Geld für einen Porsche auszugeben oder für eine Villa in Kabul, hat er das eben in diese Schulbauten gesteckt. Das ist ein ehrlicher Mann. Und als er Botschafter war, haben ihm CNN und andere aus meiner persönlichen Bekanntschaft Millionen Dollar geboten, damit er ihnen ein Visum gibt nach 9-11. Aber der Einzige, der es bekam, war Christoph Hörstel und der zahlte fünf Dollar. Das sind, die, das sind die Dinge. Es gibt sehr ehrliche Taliban, die haben einen hervorragenden Ruf in der Gerichtsbarkeit, schon relativ frühzeitig nach dem schmählichen Abmarsch der Taliban aus Kabul aufgrund der US- und NATO-Attacken, haben die Menschen wieder angefangen, sich den Taliban-Mullahs anzunähern für die, wie soll man sagen, Regelung ihrer rechtlichen Probleme. Und über die Jahre hin hat sich das stark etabliert. Die Taliban haben einen sehr guten Ruf auf diesem Gebiet. Den hatten sie früher auch schon und den haben sie jetzt wieder. Und das ist die Geschichte, dass das Volk beunruhigt ist, ist natürlich klar. Niemand weiß, was kommt. Und dann haben natürlich viele Taliban im Hinterkopf, dass sie ja mal ein bisschen mit der äh, Polizei zusammengearbeitet haben oder sie haben ja mal ein bisschen Dienst geschoben, um einen Stützpunkt der afghanischen Armee sichern zu helfen. Das ist, habe ich jetzt gerade von Freunden gehört, die eigentlich zu Hekmat-Ja gehören und die mich hier übers Wochenende angefleht haben, ich möge sie aus Kabul retten, was ich natürlich nicht konnte, furchtbar. Ähm, und das sind so, das sind so die Beunruhigungen. Aber ich denke mal. Der friedliche Stil, dieser Übernahmestil der Taliban in den letzten zwölf Tagen, dass die Städte unversehrt sind, dass in Kabul keine äh, Häuser zusammengeschossen wurden und keine Massenvernichtung äh, stattfand, kein Massenmord an Menschen. Äh, und nicht nur in Kabul, auch nicht in, in Rasni oder in Khost oder in diesen ganzen hart umkämpften Städten. Ähm, das ist doch sehr, sehr interessant. Äh, oder auch in Kandahar, eine ganz irre Stadt wo einfach gut verhandelt wurde und zack, ist da in die Hände der Taliban gefallen, so schnell konnte kaum einer gucken. Das sind, das sind wichtige Dinge, um die es geht. Da haben die Taliban bewiesen, wir können auch friedlich. Aber das entscheidende Wort kommt eigentlich von Mullah Baradir. Das ist sogar in der New York Times zitiert. Und da hat er gesagt, über viele Jahre hin hat keiner geglaubt, dass wir, die Taliban, hier siegreich bleiben können. Und wir verdanken unseren Sieg Allah. Und deswegen sollen wir uns Allah gegenüber dankbar zeigen und bescheiden, damit wir nicht arrogant werden. Das ist ein ganz guter Spruch, um den Taliban rank and file, um den einfachen Mitgliedern der Taliban klarzumachen, Hört auf jetzt daran zu denken überhaupt, ihr könntet euch aufführen wie, wie die gloriosen Sieger. Das ist hier nicht der Fall. In Bescheidenheit nehmen wir die Aufgabe an, die uns jetzt gestellt ist. Und das ist ähm, auch etwas, was Abdul Salam Saif veröffentlicht hat. Sehr interessant. In den letzten 48 Stunden hat er geschrieben, einer, der in einem Test versagt hat, den er bekommen hat, und bekommt dann eine zweite Chance, muss ich klar darüber sein, schreibt der gute Mann, das ist toll, muss ich klar darüber sein, dass der Zweit, die zweite Chance härter ist als die erste. Was für ein weises Wort, habe ich ihm auch sofort geantwortet. Das ging über Twitter nach draußen in die Öffentlichkeit. Und das ist so ein bisschen ein sehr ernster Geist bei den Taliban und der lässt mich hoffen. Was wir hier im Westen haben, das natürlich ist, wie soll man sagen, vollkommenes Unverständnis der islamischen Bewegung, völliges Unverständnis dessen, wie Afghanen denken und leben und arbeiten äh, und was sie gut finden und nicht gut finden, völliges Unverständnis für die Taliban. Äh, und das ist schlimm, denn die kritischen Kräfte bei uns, ich habe das gerade erlebt beim Interview bei ihren Kollegen von Press TV, mh, dass da eben ein netter linker Amerikaner auftrat, aber der ist geistig und menschlich und politisch so weit weg von der islamischen Bewegung, dass er wirklich es schwer hat, das richtig einzuordnen. Und diese Vorurteile, die da im Grunde herrschen, die sind traurig und die machen das schwierig. Wie soll der Westen in ein vernünftiges Verhältnis mit einem Taliban-geführten Afghanistan kommen? Das ist die härteste Aufgabe. Deswegen bin ich hier sehr stark dabei, äh, auch auf die Deutschen einzuwirken. Ich habe unseren Außenminister Scharf kritisiert, der als erstes natürlich angekündigt hat, er streicht alle Entwicklungshilfen. Deutschland hilft China mit mehreren hundert Millionen Euro jedes Jahr. Und für Afghanistan, wo wir uns nicht besonders erfolgreich und ruhmreich aufgeführt haben und waren ungebeten bewaffnet dort, ähm, da haben wir jetzt nichts mehr übrig. Das ist ungerecht, das ist dumm, das ist falsch. Ähm, und das sind, sind die Auseinandersetzungsflächen, in denen ich mich in den nächsten Monaten und Jahren bewegen werde. Herr Harsel, Sie haben vorhin von Moller-Brother gesprochen. Jetzt lassen Sie mich auch äh, einen Satz von ihm äh, zitieren, der gestern noch gesagt hat und er das so an seine... Mitkämpfer so eine Botschaft, in der er sie zu Zurückhaltung aufrief. Er sagte, wir, also die Taliban, werden nach unserem Verhalten beurteilt. Ja. Aber nun ist die Frage, darf man ihm überhaupt auch glauben? Ähm. Ja, komisch, in der Vorbereitung, in der innerlichen Vorbereitung für dieses Gespräch mit Ihnen, die Berscher-Rockney, habe ich schon gewusst, dass Sie mir diese Frage stellen. Und ich kann Ihnen nur aus meinem besten Wissen und Gewissen sagen, mein Eindruck von den Taliban ist, das Gespräch lohnt sich. Es handelt sich um ehrliche Gesprächspartner. Man kann ihrem Wort vertrauen. Man kann sich so mit ihnen bewegen, dass sie auch Dinge akzeptieren, die ihnen aus ihrer Welt- und Lebenssicht schwerfallen zu akzeptieren. Sie können das tun, wenn sie das Gefühl haben, ihr Gegenüber lügt sie nicht an. Das ist diese berühmte Fünfjahresfrist, die es gebraucht hat seit meinem Buch Sprengsatz Afghanistan und der Zusage aus dem Kanzleramt schriftlich immerhin von einem nicht unwichtigen Menschen, dass man die darin enthaltenen Ratschläge beherzigen werde. Fünf Jahre hat die deutsche Außenpolitik gebraucht, Taliban und Amerikaner an einen Tisch zu kriegen. Das in, ist natürlich informell. nicht Der Doha-Prozess, der kam ja erst später. Und diese, diese Art Dinge, die müssen wir einfach, wie soll man sagen, in der Erinnerung haben. Und ich bin froh, dass es einen Präsidenten Trump gab, der dieses Doha-Vehikel, dieses Verhandlungsmuster sozusagen erfolgreich weitergeführt hat, weil es dadurch auch hochrangige etablierte Amerikaner gibt, die die persönliche Erfahrung haben, wie es ist mit den Taliban zu behandeln. Die sind hart, aber sehr ehrlich und aus meiner Sicht sehr gut einschätzbar. Das heißt, wenn man wegkäme vom konfrontativen Geist, und da bin ich froh, ehrlich gesagt, dass wir beiden uns hier unterhalten, denn ihr Land hat das geschafft. Der Iran ist ja ohnehin Weltmeister, wie soll man sagen, im Herstellen diplomatischer Beziehungen. Das, ich kenne kein Land, das äh, derart kreativ und glaubwürdig und ruhig und, und vernünftig vorgeht, was Rassem Soleimani, der gute, unvergessene Heldengeneral, äh, geschafft hat Richtung Saudi-Arabien. Das ist meiner Ansicht nach durchaus möglich und schon auf gutem Wege im Grunde zwischen dem Iran äh, und Afghanistan, Länder wie Russland, die außenpolitisch sehr begabt sind zum Beispiel, müssen noch lernen, dass es vermutlich nicht hilft, wenn man sich in jedem veröffentlichten Medienartikel mit so einem Sternchen hinter den Taliban dazu äußert, dass eine Staatengruppe von sechs, acht kleinen Staaten, darunter aber eben auch Russland, sich geeinigt habe, dass die Taliban eine Terrortruppe seien. Sowas ist absolut diplomatisch nicht hilfreich. Man kann nicht. Ein Land, das in überzeugender Weise sozusagen sich von einer so mächtigen Allianz wie der NATO befreit hat. Ja, denn Da kann man nicht sagen, dass die Befreier Terroristen sind. Das hilft politisch nicht weiter. Man kann natürlich alles sagen, man kann auch dies und jenes sagen. Man kann sagen, die fressen ihre Bananen alle quer und sind dumm im Kopf. Das hat keinen Sinn. Sondern man muss versuchen, mit den, mit den Menschen, die da sind, die man sich eben nicht backen kann, die man nicht am Computer herstellen kann, so wie die Viren, ja, äh, dass man sich mit diesen Menschen einigt äh, und findet eine vernünftige Dialogmöglichkeit. Und der Iran ist da Vorreiter geradezu. Und im Grunde genommen würde ich heute soweit auch gehen, zu sagen, ich hoffe, der Westen ist schlau genug und studiert, wie der Iran das gemacht hat und macht es nach. Es ist besser als unser Blödsinn, den wir hier selber finden. Herr Hossel, reden wir nun ein klein bisschen über Schulzuweisungen, die man über Medien hört. Der afghanische Ex-Präsident Ghani versprach noch Minuten vor seiner Frucht von Entschlossenheit gegen die Taliban. Aber einige Minuten später berichteten die Medien, aber auch Augenzeuge, dass er, äh, Ghani, in Begleitung seiner Familie mit viel Geld äh, geflüchtet hat. Offenbar äh, ist er inzwischen auf dem Weg in, nach Oman, vielleicht äh, ist sein Flugzeug auch nun äh, gelandet inzwischen, aber jedenfalls, das ist die Lage. Abdullah, Abdullah sagte, Gott möge den Ex-Präsidenten zu Rechenschaft ziehen. Also Abdullah Abdullah macht gar, nicht, gar nicht mit mitverantwortlich für das, was wir äh, äh, kennen. Ja, ja. Ähm, das ist so. Der gute Abdullah Abdullah sollte vielleicht etwas vorsichtiger sein, weil der liebe Gott gehorcht nicht Abdullah Abdullah, sondern Gott ist Gott. Und kann sein, dass der auch bei Abdullah Abdullah so einiges findet, was ihm nicht passt. Also ähm, Ashraf Rani ähm, war ja der deutsche Kandidat für das Präsidentenamt in Afghanistan. Und wir haben dann ja auch noch den afghanischen Botschafter in Berlin nach Kabul geschickt, um da irgendwas zu bewegen. Äh, auch eine unglückliche Geschichte eigentlich hilft nichts. Aber vielleicht ist das ja ein guter Anfang, um ein eine Gesprächsdraht zu den Taliban herzustellen, für so klug halte ich unser auswärtiges Amt. Tatsächlich, hatte ich ja gerade eingangs schon gesagt, war ja Ashraf Rani mit, mit viel Liebe und Fleiß allenfalls der Hausmeister seines Palastes in Kabul, ein vollkommen machtloser Mann, der nichts auf der Naht hatte, um irgendwas zu bestellen. Die Armee war auf dem Papier die Gefolgschaft seiner Leute auf dem Papier. Solange sie genügend Geld stehlen konnten, waren sie treu zum System. Das ist das. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es auch ehrliche Männer und Frauen in der Umgebung der NATO-Marionette gab und gibt. Aber die Tatsache ist, das ganze Regime war hochkorrupt wenn Ashraf Rani mit so viel Geld weggelaufen ist, kann er das nicht als ehrlicher Mann verdient haben. Auch das ist eine klare Aussage und gehört er eigentlich zu einem Personenkreis, den die Taliban, wenn sie die Regierung innehaben, international verfolgen müsste. So sieht das ja aus, und weil das ja afghanisches Geld ist. Das gehört dem afghanischen Volk, was der Ashraf Rani da in seine Geldkisten gepackt hat. Er muss mit mehreren Fahrzeugen voller Geld geflohen sein. Dass ihm das gelungen ist, ist allerdings ein kleines Meisterstück. Ähm, aber das liegt eben daran, dass er seine engste Umgebung an diesem Geld hat teilhaben lassen, die wird er alle bezahlen müssen. Äh, das, sind die, das sind die Dinge, um die es da geht. Und diese Vorwürfe gegen Ashraf Rani, wissen Sie, man hat auch gesagt, er sei ein Feigling. Das ehrlich gesagt glaube ich gar nicht. Kein Feigling übernimmt einen solchen Höllenjob und äh, als Hausmeister des Präsidentenpalastes und als der die Treppe raufging ins Flugzeug, da gibt es ein wunderschönes Video auf Twitter, das habe ich mir gestern mehrfach angeguckt. Ich konnte spüren, nur beim Zugucken, dass der Ashraf Rani damit gerechnet hat, dass ihm irgendeiner in den Rücken schießt, wenn er die Treppe rauf geht. Denn da auf einer Treppe sozusagen kann man nicht in Deckung gehen, es sei denn, man möchte auch Knien da hochkriechen. Aber dazu ist er als Afghane zu stolz, Gott sei Dank. So, das ist, äh, das ist die Geschichte. Hm, da konnte er doch gar nicht sicher sein, ob es nicht irgendwelche wilden Verräter gibt. Wie oft? sind in den Kasernen äh, eine Taliban eingesickert und haben von innen heraus Amerikaner und afghanische Führungskräfte und so weiter in ihren eigenen Kasernen umgenietet. Das äh, sind die traurigen Schicksale, da Ashraf Rani hat es geschafft. Zum Glück, einen Teil des Geldes möge er herausgeben, weil es nicht ihm gehört. Äh, das sind die Dinge und eine Abdullah Abdullah ist ein Wellenreiter westlichen Wohlwollens, genau wie Ashraf Rani, nicht so erfolgreich, das ist alles. Aber eine tolle Karriere hinter sich, Da hat als kleiner Dolmetscher angefangen. Herr Hortel, aber Vorwürfe gegen Joe Biden werden auch lauter Generalstab der US Armee äh, sagte heute äh, äh, gestern im US Kongress, dass die Terroristen äh, ich ziti, in spricht, viel schneller in Afghanistan wieder Fuß fassen als man bisher äh, äh, dachte. Cheney, also Sohn des, äh, des damaligen Ex-Vizepräsidenten Dick Cheney, äh, machte sowohl Trump als auch äh, Biden für die gegenwärtige Lage in Afghanistan äh, verantwortlich. Trump äh, deshalb, weil er der Einzige gewesen sei, der die Taliban anerkannte und mit Ihnen äh, äh, verhandelte. Dazu höre ich, Herr, äh, Herr Hörstel, Ihre Meinung. Ja, also wissen Sie, ich höre diese ganzen Namen. Ja? Und ich kenne die korrupte Denkweise aller Personen, die Sie gerade genannt haben rein politisch in der Wertung ist doch Joe Biden nun wirklich gar nicht verantwortlich für das, was da passiert ist. Der wird vom Deep State herumkommandiert, noch schlimmer als Trump. Und macht das auch alles, weil er überhaupt nichts zu melden hat, der arme Kerl. Was soll er denn tun? Natürlich hätte man jederzeit mit einer ehrlichen Politik anfangen können, aber die hätte immer darin bestanden, dass der Westen abzieht. Was haben wir da verloren in Afghanistan? 0,0. Wir haben da Unheil angerichtet, 20 Jahre lang haben mehrere Billionen Dollar, also Trillions auf Englisch ausgegeben. Steuergeld der Amerikaner hauptsächlich, aber auch deutsches Steuergeld, zum Glück nicht, nicht bei weitem nicht so viel. Und das sind die, sind die Tatsachen. Also Biden ist politisch überhaupt nicht verantwortlich zu machen. Trump hat etwas Vernünftiges gemacht. Der hat tatsächlich es geschafft, vernünftige Verhandlungen mit den Taliban zu führen, auf gegenseitigem Respekt. Das war zeitweilig eine ziemlich gute, wie soll man sagen, Übereinstimmung, die da gefunden worden ist in Doha. Und hat tatsächlich sehr viel beigetragen, glaube ich, zu dem jetzigen, unblutigen, weitgehend unblutigen Übergang in den letzten 10, 12 Tagen. Das sind, die, das sind die Dinge, die Trump gemacht hat. Also wenn einer eine Schuld hat, dann muss man sagen, dann trifft das George W., und schon Obama hat versucht, da einzulenken, denn er, als er seine 80.000 zusätzlichen US-Soldaten eingeflogen hat, für eine begrenzte Zeit hat er gar ja den Zeitpunkt der Rückkehr schon angegeben. Das war in den USA hoch umstritten, aber das war sehr vernünftig, weil er dem System offen erklärtermaßen gesagt hat, so, jetzt versuchen wir es mal mit genau der gleichen Truppenzahl, wie die Sowjets am Höhepunkt im Land hatten, 113.000 Mann. Und wird herauskommen, dass das nichts bringt, aber ich mache es, weil ihr es wollt. Und dann hat er es durchgezogen, dann hat man festgestellt, das hat tatsächlich nicht, nichts genützt. Und dann hat er mit dem Rückzug angefangen. Das sind vollkommen vernünftige Sachen. Trump hat das weitergemacht. Das waren brauchbare Dinge. Und diese Schuldzuweisung, gerade aus dem Hause Cheney, äh, der nun wirklich äh, ein, äh, mit einer ganz besonders korrupten äh, äh, innerlichen Einstellung gesegnet war, da sehe ich keine positiven Impulse. Ja, Herr, Holp, Herr Hossel, äh, es gab jetzt vor äh, etwa drei Viertelstunde vier eine Nachricht, eine Meldung, dass die äh, Taliban äh, Ismail Khan, den Sie bei der äh, Eroberung äh, von Herat als Geisel genommen haben, nach Iran freigelassen und nach Iran abgeschoben oder ihn einfach nach Iran ausreisen lassen mit seiner Familie. Wie bewerten Sie diese äh, Tat der Taliban? Ich glaube, dass das ein insgesamt guter Schachzug war. Denn es ist ja in der Persönlichkeit Ismail Khan, wie soll man sagen, nicht angelegt, dass er, wie soll man sagen, ein geschlossenes Staatswesen Afghanistan unterstützen würde, wenn die Taliban regieren. So, da haben die Taliban mit Augenmaß etwas getan. Und ehrlich gesagt, das ist auch die Grundlage einer guten Bereinigung aus meiner Sicht der afghanisch-iranischen Beziehungen, dass sie hier nämlich äh, diesen Mann und seine Familie verschont haben, äh, dass sie gezeigt haben, jawohl, wir setzen unser afghanisches Recht durch, aber wir tun dies nicht auf Kosten von Einzelnen und wir nehmen Rücksicht auf bestimmte Beziehungen, eben wie gesagt, zum Nachbarn Iran und haben das dann auf diese Weise geklärt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch ähm, irgendwann auf Abdullah Abdullah oder auch auf Karzai oder Rashid Dostum verzichten, indem sie den Leuten sagen, geht doch dahin, wo euer Geld ist. Äh, das, sind, äh, das, sind die, das sind die Dinge, mh, die da jetzt geregelt werden müssen, denn diesmal werden die Taliban auch im Zuge ihrer gestiegenen Verwaltungsfähigkeit nicht mehr dulden, dass Afghanistan so in Einzelterritorien von lokalen Machthabern zerfällt, die mit dem Ausland paktieren und hier also im Grunde am nationalen Zusammenhalt kratzen. Das ist sicher Nee, das, das hat auch gar nichts mit den Taliban zu tun, das kann keine Regierung dulden. Äh, Deutschland, Berlin würde nicht dulden, wenn, ich will mal sagen, äh, Bayern anfänge, äh, sich äh, mit Österreich zusammenzutun äh, und äh, zu sagen, wir machen jetzt so ein bisschen mehr das, was Österreich will. Das wird, äh, kann hier auch nicht funktionieren, obwohl natürlich äh, wegen der nachbarschaftlichen Nähe und der besten Beziehungen sozusagen ja solche Konflikte, wie sie in Afghanistan, in Zentralasien, in der ganzen Umgebung üblich sind, hier gar nicht stattfinden. Finden können, Aber trotzdem äh, bleibt das eine Grundtatsache. Es muss klar sein, dass das afghanische Territorium zusammenhält, dass es eine einheitlich ausgerichtete Verwaltung gibt. Äh, und da haben sie sozusagen einen berühmten Störenfried äh, beseitigt, sozusagen äh, durch, durch äh, Ausweisung. Und eine Übergabe an den Iran, der hier auch dadurch, dass er stark ist und hat eine gewisse Gefolgschaft in dem Gebiet und so weiter, bestimmt der Zentralregierung in Kabul das Leben schwer gemacht hätte. Das wollten die Taliban gleich am Anfang vermeiden und insofern hoffe ich auch, dass der Iran klug damit umgeht, behält den Ismail Khan bei sich. Und schaut, dass man dessen Fähigkeiten und Verbindungen nutzt, um die Beziehungen zu bessern, nicht um irgendetwas zu untergraben. Herr Horstel, wie sehen Sie die Perspektive? Die Perspektive ist sehr schwierig, weil ich sehe, dass durch die Räumung der westlichen Botschaften der Westen sich unisono und auch durch die Vokabeln, die die benutzen, Terroristen und dies und jenes und die ganze Propagandawelle, die jetzt einsetzt, ja, dass die Frauen alle ihre Rechte verlieren und so, was nicht der Fall ist, die Taliban haben in ihrer Regierungszeit noch Schulen für Mädchen bauen lassen. Und diese Bauten positiv begleitet. Ich kann nur auf den Verein Afghanistan Schulen in Hamburg verweisen, der das organisiert hat. Leider nicht im Pastunengebiet. Da habe ich sie drum gebeten, das wollten sie nicht. Und da kann man nur sagen, es ist eine politische Entscheidung des Westens gewesen, das nicht zu machen. Aber wir hatten den alten Bundeswehr-Oberst Reinhard Erös, er der im Pastunengebiet Mädchenschulen gebaut hat, zusammen auch mit Taliban-Häuptlingen. Und es geht also. Also unsere, unsere Propaganda ist tief verlogen und ist einfach nur die übliche Bemäntelung imperialistischer Ziele in Afghanistan. Und ähm, da sehe ich die, die große Herausforderung. Nach innen gibt es eine zweite. Afghanistan ist politisch, innerlich, philosophisch, religiös zerrissen wie kein anderes Land der Welt, das ich kenne. Und diese Art Schwierigkeiten müssen die Taliban jetzt alle meistern. Sie sind blendend vorbereitet. Sie haben alle Chancen. Und ich meine, die internationale Staatengemeinschaft sollte ihnen diese Chancen lassen. In Deutschland gilt es so, nach einer Wahl kriegt der Kandidat der Siegreiche 100 Tage und dann fängt man an, über ihn herzufallen. Und vorher zeigt man Geduld. Und ich wäre dafür, dass wir... Gleiches Recht für alle. Auch mal die Taliban 100 Tage arbeiten lassen und dann erst urteilen, wie schlimm und furchtbar sie sind. Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch. Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Ja, danke schön.